Free. Hey YouTube und herzlich willkommen hier zu einem weiteren FIFA 21 Video auf meinem Kanal. Ja Leute, heute geht es weiter mit den besten Teams und heute kommen wir zu dem 400k-Team. Ich habe euch bereits schon einige Teams vorgestellt. Das beste 100k-Team, das beste 200k-Team, das beste 300k-Team und das beste silber -Team, was ich euch hier oben noch mal in hier in der Infokarte noch mal verlinken kann, damit ihr euch die Teams gerne anschauen könnt. Ihr könnt sie gerne genauso übernehmen. Nur vorab, Jungs. Das ist immer eine Momentaufnahme, das heißt, dass jetzt aktuell sind die Preise so, dass ich ein Team baue, das Team ist genau 400k wert, aber es kann sein, dass es in zwei, drei Wochen dieses Team vielleicht nicht mehr 400k wert ist, sondern weniger, weil die Spieler natürlich immer preislich weiter sinken und kann sein, dass dieses Team vielleicht in drei, vier Wochen nur noch 350k wert ist und man dafür halt bessere Spieler nehmen könnte. Deshalb, ähm, ja, bitte berücksichtigt das bei, ähm, wenn ihr das Video erst ein bisschen später seht. Falls ihr, wie gesagt, die anderen Videos noch nicht geschaut habt, dann checkt ihr auf jeden Fall ab. Falls ihr auf diesem Vi äh, Kanal noch kein Abo da gelassen habt, beziehungsweise ihr könnt gerne auch diesem Video einen Daumen nach oben geben. Das ist einfach kostenlos, einfach einen Daumen nach oben geben. Ihr würdet mich unterstützen und ihr würdet auch den Algorithmus unterstützen, sodass mehr Leute dieses Video sehen können. Vergesst auch nicht, dass man mit 400k echt viele verschiedene Teams bauen kann. Man kann wirklich in viele verschiedene Ligen gehen. Es ähm, ist jetzt hier ein Hybrid-Team. Ich habe, mit, glaube ich, mit zwei Ligen gearbeitet, mit der Spanischen Liga und mit der Premier League. Es gibt aber viele Möglichkeiten, auch mit der Bundesliga zu gehen, weil die Bundesliga hat auch ziemlich gute Spieler. Ähm, deshalb ist es auch eine eigene Meinung. Also ich, ich zeige euch hier aus meiner Sicht das beste 400K-Team, was man sich bauen kann aktuell. So, jetzt habe ich aber, glaube ich, genug geredet. Lasst uns mal loslegen mit dem besten 400k Team in FIFA 21. So, dafür müssten wir erstmal die Formation wechseln, denn dieses Team baue ich in der 4 -3 -3 der dritten auf. Ich würde auch sagen, wir starten wieder von hinten nach vorne und da gehen wir mit dem Keeper. Ähm, ich glaube, das ist der beste Keeper in diesem Spiel. Da muss ich, glaube ich, nicht so viel reden. Äh, Pope ist so eine Maschine, den habe ich so ewig lang gespielt. Ich spiele gerade aktuell diese Weekend League ich mit Yashin, äh, den 91er Yashin und probieren mal ein bisschen aus. Ähm, und kann euch dann natürlich auch ähm, ja, in meinen Streams auf Twitch äh, dann auch wieder den, das Feedback geben, wie gut Yashin eigentlich ist. Ähm, vielleicht mache ich auch eine Player-Review, muss ich noch schauen, ob ich das hinbekomme. Ähm, aber aktuell ähm, muss ich sagen, Pope, für mich der beste Keeper in diesem Spiel. Ich habe keinen besseren Keeper als Pope gespielt. Und ich glaube, egal, welchen Team ich, also egal welches Team ich euch baue, egal wie teuer das Team wird, egal ob eine Million, zwei Millionen Team oder sonstiges, ich würde immer Pope benutzen, weil Pope einfach so eine Macht ist und hält manchmal Bälle, die kein anderer Keeper hält. Die Innenverteidigung ist letztendlich eigentlich ziemlich klassisch. Wir gehen rechts mit Gomez. Also die 83er Gomez-Karte kostet nicht wirklich viel und die Karte ist richtig, richtig gut. also der Er ist sehr schnell, er hat gute Defensivwerte, ist ein stabiler Innenverteidiger, ist groß, gewinnt Kopfbälle, ähm, alles was ein Verteidiger braucht. Und auf der rechten Seite gehen wir dann noch mit Kai Walker. Also Walker habe ich auch selber sehr, sehr lange gespielt. Und ähm, ja, das ist ein stabiler äh, Rechtsverteidiger, können es ja auch noch Shadow drauf geben. Dann ist er noch schneller und noch besser. Ähm, genauso, also ich gebe eigentlich meinen Verteidiger meistens immer nur Shadow. Auf der linken Seite können wir dann mit Varan gehen. Äh, Varan, für mich einer der besten Innenverteidiger in diesem Spiel, er ist auch verdammt schnell ist groß, gewinnt extrem viele Zweikämpfe und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Es gibt viele Leute auch, die Rechtsverteidiger in der Innenverteidigung spielen. Also die beispielsweise nicht, äh, jetzt nicht Gomez hier spielen würden, sondern vielleicht äh, Walker hier auf der rechten Innenverteidigerposition auf 7 Camp spielen würden. Ähm, ich habe hier auch einen Spieler eingebaut in diesem Team, den ihr letztendlich mit 7 Camp spielen würdet. Ich hoffe, dass das ist für euch okay. Ähm, ich finde, ähm, solange ein Spieler mindestens 7 Camp hat, ist es vollkommen okay und ähm, ja... Dazu komme ich aber noch später. Auf der linken Verteidigerposition spielen wir dann Mondi. Ich glaube, zu Mondi muss ich nicht viel sagen. Ist einfach einer der besten Linksverteidiger. Der hat mittlerweile auch eine Food Birthday Karte bekommen, die extrem krank ist. Aber die normale Karte reicht hier vollkommen aus und passt perfekt ins Budget. Im ZDM spielen wir den kleinen N'Golo Kante. N'Golo Kante, Wahnsinn einfach. Der ist so verdammt schnell, so verdammt flink. Den siehst du überall auf dem Feld. Und ich denke, jeder Einzelne, der N'Golo Kanté schon mal gespielt hat, weiß genau, was ich meine. Ähm, er ist einfach auch einer der besten ZDMs in diesem Spiel, auch die normale Karte schon. Ähm, von dem her kann ich den auf jeden Fall empfehlen. Auf der rechten Seite gehen wir mit De Bruyne. Äh, Kevin De Bruyne ist für mich auch eine sehr starke Karte. Ihr könnt hier natürlich auch selber entscheiden, ob ihr mit De Bruyne gehen wollt oder mit Bruno Fernandes. Also das ist für euch selber überlassen. Aber ich bin hier mit De Bruyne gegangen, weil ich finde, De Bruyne, die normale Karte, ist auch ziemlich nice. Und ich würde De Bruyne in einer... also ich würde in Game die 4-4-2 spielen... Und ich habe euch ja auch schon meine individuellen Taktiken gezeigt, also meine individuellen 442 taktiken Das sind die Taktiken, mit welchen ich Elite das erste Mal geholt habe und mittlerweile auch konstant Elite hole. Also ich habe es bis jetzt nur zweimal Elite geholt. Mal schauen, wie es dieses Wochenende klappt, aber es läuft ziemlich gut. Und ähm, die 4-4-2 ist super toll und ähm, in der 4-4-2 spiele ich immer einen festen Sechser, in dem Fall wäre es Kanté, und einen offensiven Sechser, das wäre äh, De Bruyne in dem Fall. Weil ich brauche einen zweiten Sechser, der mit, mit angreift, mit auch Tore schießen kann und De Bruyne hat einen sehr, sehr guten Abschluss und hat 5 Sterne Weakfoot, was ich sehr, sehr gut finde. Und jetzt kommen wir zu einem Spieler, den wir auf 7 Camp spielen würden und das wäre Rashford. Wie gesagt, ihr könnt hier auch... Äh, martial hinstellen, als äh, also Martial nehmen und ihn auch als ZM umformen, das ist euch selbst überlassen. Ich würde Rashford spielen, er ist aktuell hier, seht ihr gerade aktuell, erst auf 5-Cam, er würde auf 7-Cam kommen, erstens durch die Loyalität, also wenn er 10 Spiele gespielt hat, kriegt er so eine Loy Loyalität, hier wird es hier diese grüne, also die eine Flagge hier unten links, wird dann grün, dann kriegt er schon mal 6 Cam und mit dem Coach, also mit dem Trainer, wenn ihr einen Trainer habt, der Engländer ist oder Premier League Trainer, kommt er auf 7 Cam. Und auf 7 Cam geht er komplett fit. Ich habe Rashford auch extrem lange auf 7 Cam gespielt und der hat auch die Dinger ganz normal gemacht, als wäre er auch auf 10 Cam. So, dann kommen wir zu den offensiven Spielern. Und dann fange ich mit der linken Seite an und da würde ich euch Mané empfehlen. Mané, die normale Karte, ist auch eine sehr, sehr geile Karte. Ähm, habe ich in dem FIFA noch nicht wirklich viel gespielt, aber habe ich bei vielen Gegnern gesehen. Und ähm, ja, hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen, wie die Gegner mit denen gespielt haben. Hat, er der hat bei mir, also gegen mich, hat er immer viele Tore geschossen. Äh, von dem her kann ich den auch auf jeden Fall empfehlen. Im Sturm spielen wir dann äh, Aubameyang. Da könnt ihr auch selber entscheiden, ob ihr Aubameyang spielen wollt oder äh, Martial. Ich finde Aubameyang an sich nicht schlecht. Und kann ihn hier auch euch empfehlen, aber hier ist auch für euch wieder selbst überlassen, ob ihr Aubameyang spielen wollt oder Martial. Und auf der rechten Seite ähm, können wir mit Lukas gehen. Lukas finde ich auch, habe ich auch sehr lange gespielt und fand ich sehr gut. Ähm, ihr könnt aber auch mit Lukas gehen, äh, ihr könnt auch mit Sala gehen, aber Sala würde ein bisschen über das Budget gehen. Also mit Sala wären wir bei 420k, würde das Team kosten. Aktuell kostet dieses Team 385k, also wir sind circa bei 400k. Ähm, und genau so würde ich das Team bauen. Ich hoffe, euch gefällt dieses Team und ich kann euch wirklich sagen, in meinen Augen ist das das beste 400k Team, was man sich... Ja, mit 400.000 Coins in FIFA 21 bauen kann. Ähm, und wie gesagt, macht sich keine Sorgen, wenn Rashford hier auf 7 Cam kommt. Also wenn ihr den Trainer habt und die Loyalität kommt, er auf 7 Cam. Und ihr müsst natürlich auch jeden einzelnen Spieler, für die Leute, die sagen, hey, du hast gerade aktuell nur 93 Kimi. ihr müsst auch die einzelnen Spieler umformen. Also ihr müsst Lukas von RM auf RF umformen. Um, äh, ihr müsstet äh, De Bruyne umformen von ZOM auf ZDM. Dann würde er auch auf Full Cam kommen. Und wie gesagt, Rashford ähm, lasst ja auf LM aber müsstet halt ähm, ihn mit Loyalität, also er muss 10 Spiele gespielt haben, plus einen richtigen Coach, also entweder Engländer als Trainer oder ähm, ja, Premier League Trainer. Jetzt habe ich es. Falls euch dieses Team gefällt und ihr mit diesem Team in die Weekend League reingeht, ich sage euch, diese, dieses Team reicht auch für die Weekend League aus. Natürlich kommen in, in der Weekend League manchmal Gegner, die haben Icons und sonstiges, aber wenn ihr nur 400.000 Coins habt, dann euch, wird euch dieses Team wirklich weiterhelfen. Und ihr könnt mir gerne euer Feedback in die Kommentare reinschreiben. Ihr könnt gerne sagen, ob ihr euch dieses Team gefällt, was ihr ändern würdet. Ihr könnt mir auch sagen, okay, hey, ich würde nicht beim Young spielen. Ich würde komplett Richarlison oder so spielen. Könnt ihr auch natürlich. Es ist komplett euch überlassen. In meinen Augen ist das das beste 400k Team, was man sich in FIFA 21 bauen kann. Und wie gesagt, ich hoffe, dass es euch gefällt. Falls ja, oder beziehungsweise falls euch solche Art von Videos gefallen, dann lasst gerne noch einen Daumen nach oben da auf diesem Video. Und falls du dir dieses Video jetzt bis zum Ende angeschaut hast, kannst du auch noch gerne einen Abo, also ein Abo auf meinem Kanal da gelassen. Würde mich mega freuen und würde mich auch mega supporten. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und ciao, ciao.